Jetzt atme ich mal durch. Sieh dich dann. Und wollen wir gemeinsam atmen? Ich bin ja auch Yoga, lehrer auch immer gemeinsam atmen. Ließen wir die Augen. Denken an die Liebsten, an die gegangen sind. Denken wir an die Größen, an unsere Freunde, die gegangen sind. Ich denke insbesondere jetzt an Reinhard Hefner, an Hans-Javi Wolfram. Außerhalb der mit dem ich eine herrliche Show hinter mir habe, viele Erlebnisse und ich könnte vieles aufziehen. Und das Schöne und das Wunderbare auch heute wieder ist das, wenn wir jemanden verlieren und ihr seid überzeugt davon, in diesem Universum kommt nichts weg. Wenn ihr jemanden grüßen wollt, schließt dieser die Augen und sagt: Hallo, bin heute beim Bälle, da ist es immer lustig und vielleicht ein bisschen ernsthaft. Und los geht's! Bellmann. Was kann sich Bellmann mehr wünschen als einen Mann, der eine Frau ist? Angelika Mann. Mein Starras. Wunderbare Frau. Alles durchs Reklamiert. Das ist in der Gegend gut als Gerät. <lacht> Und vorher hat sie gesagt, wir reden hier über Sex. Also nein, nein, nein, nein, nein, nein. Angelika. Angelika Mann. Die auch so eine schöne Vorderecke. Diese Es ja. wird mich mit <lacht> uns ja. ich, liebe, darf ich in diesem Platz Der ja, ja. ist direkt neben mir. Ihr Leben lang was heißt Sie. Dann ist er nach dem Westen abgehalten dann ich nicht mehr. <lacht> Geschichte geschrieben neben Angelika Mann haben in unserem Land natürlich die Pudis. Aber einer davon gibt nicht auf. Er macht immer wieder weiter und er nennt sich heute Cluster. Spitzname. Er wird uns sicher noch mal sagen, wie es entstanden ist. Heute hier, Tira Pettmann. Ja, äh, nun bin ich kein Fuchs, sondern ein Schwein. Nach der chinesischen Astrologie haben wir Fresh Fuchs heißen die beiden, die jetzt kommen. Da ich kein Englisch dachte, dachte ich erst frescher Fuchs. Aber es heißt lieber frischer Fuchs. Da sind sie. Frech, Fuchs! Und jetzt gibt's Asthma. Mhm. Das wird das heute schaffen, wir alle gemeinsam, hier im Kläsungsstudio, vom Elbebau. Danke, dass ihr gekommen seid. Mhm. Das Herzlichen Glückwunsch, meine Freunde. Wo sind wir jetzt trinken? Mit Laura. Bis jetzt wirst du dir nicht freudig. Ich will das auch ausfallen. will dich ausfallen, der ausfallen. Ich bitte, dass du ausfallen wirst. Vielleicht hast du schon einen erlebt, wo die gesagt haben, ist ja normal, das ist ja doch nicht. Es will niemand normal sein, Leute. Wer will normale Menschen? Wir haben Sänger, Oster, wir haben du Künstler. Halt, nochmal, wir haben einen gemeinsamen Trichspur. Wir haben alle echte Ein Einen gemeinsamen Trichspur. <lacht> <lacht> Achtung, nehmt euch Lesen, schaut eure schaut euren Nachbarn ins Gesicht und sagt ihm mal, du bist ein wunderschöner Mensch. So, also, liebes Publikum zu Hause, Sie erleben es wieder mal live ernsthaft. Sie haben es ja schon gemerkt, schon du beginnst der Ernst, Beginn hier aus den Gläsern im Studio in der Ich habe schon wieder was hinter mir, ich halte schon Verkehr, komme gerade aus dem Dresden 1900 und habe mich natürlich sehr gefreut auf diese wunderbaren Gäste.